ja nun ganz normaler tag in downlist ja aus irgendeinem Grund fliege ich die ganze Zeit jetzt irgendwie hoch in die luft und ich habe keine ahnung wieso ähm, ja wäre schon irgendwie geil wenn ich wieder am boden landen könnte äh, help <lacht> ja. irgendwann müsste ich eigentlich wieder runterfallen also Wenn sie mich auf den Arm nehmen, muss ich den ganzen Weg wieder zurückrennen. Und ähm, <lacht> <What is here lacht> los? Ähm, Ja, keine Sorge, Leute, ich komme. Oh, ich muss bis zum Boss rennen. Alles klar, warte, ich nehme kurz eine Abkürzung. Ähm, ja. Oh, die haben den gesch geschafft. Sehr gut. Ähm, ja, das war ein bisschen... Hi Leute, hab ich was <lacht> Hey. ist <War> das <lacht> dim, dim, dim, dim, dim, dim. Oh, er hat es nicht geschafft. Ganz schön grün hier. Ja. Angriff. Bank. Und da war schon. Oh, das war glaube ich was Neues, Daniel. Äh, also eine neue Version, nämlich meine, ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Ist das Ember -Bang? Ja. So aus. das mal gucken, was der alles kann. Oder, oder auch nicht. <lacht> oh, oh was? Was ist das denn? Oh, okay. Hi. Was hat der jetzt gemacht? Was war das? war das? Da kamen so Dinger, die wollten nicht da so quetschen der Ich ist eine Hexe. Oh, Ich hab den gemacht. Perfekt. Und ich habe einen Hammer ausgerüstet. Einfach geht es eigentlich nicht. Da. Der stinkt, in seine Achseln. und flüstert der denn so? Damit der die nicht hört. <lacht> Damit wir die nicht hören. Ich kann nicht nicht hören, ich höre nur die Schreie des b Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt er lege 100 b mit folgender Waffe. Hammer. Oh, hammer Meisterschaft 18. Yeah. yeah. Ich nur Bonk. Ja, ich habe den abgebrochen, als runtergesprungen kam. Jetzt sind dann irgendwie neue Fledermäuse, die heißen Verfolger. aber können die denn? Oder nicht? Verfolgen? Oh. Ah. Okay, wo ist das Ding? Mal, lass mich mein Ding hier platzieren. Und du Lass mich ja was machen. Und oh, der hat gerade nächste. B-Mot Überraschungsangriff steht da. Ja, ich weiß. Was sollen das heißen? Kommt da jetzt noch ein b mod vom Himmel geflogen oder was? schauen. Ich konnte deren Überraschungsangriff mit meinem Überraschungsangriff. Ja, jetzt kommt noch ein dritter b da kommt was vom Himmel, pass auf! Äh. Es war ich. <lacht> <was> me, Daniel. <lacht> ah. <lacht> ah. Ich glaube, wir werden nicht mehr erfahren, was das ist. Wie Überraschungsangriff. Hat <lacht> <lacht> mich nicht mehr getroffen, ich war hier gerade am Breakdance. <lacht> <lacht> ah, na warte, ich komme gesprungen. Jetzt, pass auf! Verdammt, wo ist er? <lacht> ich sehe nicht. Ah, ich bin schon gesprungen. Er kommt jetzt angeflogen, Daniel. ich hätte ich ihn unterbrechen müssen. Aha. ich war aber am Fliegen. <lacht> okay, warte, ich bin noch nicht da. Ja, ich habe noch nichts gesehen, ich sitze hier. <lacht> Ist das Lacky, ey? hier du bist voll gerückelt, geruckelt. <lacht> Ist das ein Baum, der sich bewegt? Oh Gott. Oh Gott, sag mir nicht halt viel. Ich glaube, wir können immer noch umdrehen. Willst ne? du jetzt ein Stein dahin werfen? Oh Gott, der wirft den Stein. <lacht> da hüpft er. Schafft er das bis dahin? Ich glaube nicht. Ich gehe mal dahin. Bonk. Vieh ist ganz schön groß, ey ich bin in der Racke gefangen. Ah. Er hey, hat ein Gefängnis gegen es leider nicht. er holt ihr da aus seinem Gehirn raus. Ah. Haben wir schon. Oh jetzt gibt's der hat noch nicht mal ansatz gezeigt was der kann <lacht> da schon schaffen wir schon easy und das aber bewegt sich nicht so viel bisher. gar nicht bewegt, der. Jedenfalls nur seine Arme, hat er bewegt. Der. Ich glaube, der ist stationär. Ah, ah, da die wieder Oh Gott! Oh nein, warte, ich will nicht anschreien. Okay, jetzt hat er seine. Ah, ah. Boah, wieso kann ich nicht nachladen zum Beispiel? Bilder Controller. Ich soll erstmal warten, wie. Oh Gott! Wieso hat mir da keinen Schaden gemacht? Hat. Ich hätte das nur weggestoßen. Jetzt sind wir irgendwie voneinander getrennt. ja, kannst du aber kaputt machen, die Dinger glaube ich. Ich mache den jedenfalls Fall schaden. Durch. Ich bin hey, einfach warte. drüber gelaufen. Ich bin einfach drüber gelaufen. Also. Voll antiklimatic. Ah! Ich glaube, der heilt sich dadurch, kann das sein? Oder nicht? Oh ja, das sieht so aus. Bist du da drin, ne? Nee. Nein, hier. Genau. Ich werde nur... Ah! Ich werde nur... Von allen Seiten. Ich will den Ding da kaputt machen, ey. Ich hab das eine Ding kaputt gemacht. Ja, dann macht das hier kaputt. Ich wird schon was bringen. Ah! Ah! Ja, der hat halt, der hat dann seine Heizer, halt, da ist so, äh, so Kreuzdinger gewesen. Ja. Hat der noch eine Wurzel, mal der hat noch so ein Ding. ja klar. Haha. Ha, ha. Schieß auf die Dinger. Ich kann da irgendwie nicht dran gehen. Ich kann mich nicht da teleportieren meine Laterne. Ich reiß dich aus dem Boden, pass auf. ich den auf dem Boden. Ich reiß den aus dem Boden. Okay, und dann tut es den bei dir auf dem Balkon, oder Ja. Er hat die Hälfte verloren. Oh, sehr gut. Äh, guck mal, der sitzt da auf der Heilquelle, ist ja schon aufgefallen? Oh äh, ja. So, wie sollen wir jetzt daran? Ja, das ja. Und Daniel, ich habe so viel Heilung, ich kann das ganze Team von Playern heilen. Ja. Ne? Nicht auch. Granate ich habe einen Pfeiler, aber die werde ich niemals einsetzen. Und ich bin hier drin und bin tot. Ja. Ich jetzt irgendwie an dem Fest. Oh Gott. Da kommt mein, Leich da kommt mein Leichnam geflogen. Nein, ich kann laufen. Bleib stehen. Ich ja. <lacht> Lauf mal hier rüber. Ah. Na. Dich zu bewegen. Hey, jetzt ich sind die gerade die ganze Kugel, so cool, ne? Ich sollte mal ein vielleicht einsetzen. Mein erstes. Ah! Kann ich nach, ich muss nachladen. Ich kann das nicht schießen. Mit der Dinger ja kaputt oder so. Ja, ja nur noch eine hat. Ich will Controller, was ist los? Ja, ja. Na, Junge, lass mich doch mal Ding, ich komme unten. Was? Aua! Ja, der einfach... Boah. Nee, da stand ich kann mich hier heilen in der Quelle. Nein. <lacht> oh, ich glaube, ich bin vergiftet. Oh, ich bin eingesperrt. Ah, oh, ich hat jemand nicht... Oh Gott. Oh Gott. Ja, das hätte ich nicht machen sollen. Ich wollte mal gucken, ob man sich da heilen kann. Ja, das geht. Ja, aber um den schaffen wir haben nur alle unsere spritzen ne, ich habe eine verbraucht gerade ja? Ah, ja ja, genau. oh, ja warum ja. oh, schön ja, war noch nicht so schwer nur ein bisschen chaotisch ja Also viele sachen auf einmal passiert sind Zap.